Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare 3. Wie immer, wenn ich speichere, starten wir natürlich in einem Ladescreen. also in einem Todescreen irgendwie. Und ich muss danach laden. Habe ich echt keine Muni drin? Klar habe ich keine Muni drin. Ich starte mit einem Halbleeren Magazin. Ich dachte mir auch, die Sau schießt doch gar nicht mehr auf mich. Also, der andere, der sich in Deckung gebracht hat, dachte ich, hey, der es doch toll wie kann er auf mich schießen? Aber ja. Da oben war was? Ah, ich glaube nur Karten. Ja, eben, deswegen bin ich ja nochmal runtergekommen. Ich schieß kurz meine MP5 leer. Freue ich zu neuen Waffenwechseln. Der Schruck ist jede Sekunde her. Wir müssen diese Straße abriegeln. Sofort! Ach so damit. Alle Mann an der Straßensperre. formieren. Da ist der Schruck! Okay, das ist die Polizei. Nicht gut. Der Davis-Familien. Oh. oh, shit. So, ups, ich dachte es da läuft ein Video. Entschuldigung. Ich habe jetzt darauf gewartet, dass da was passiert. Einfach so. Da war unsere Tochter, ne? Deswegen die ganzen Leute mit Gasmasten. Ich wiederhole, Downing Street liegt im Kontaminationsradius, aber... Schon jetzt gilt es als schlimmster Terrorakt der Geschichte. Ihre GLG-Aren meine Leute sind tot oder sterben. Ich hab Gas eingeatmet. Ihr ja, Ramstein, wir werden angegriffen. Roger, wir wissen vom Gasangriff und schicken Dekontaminierungseinheiten. Kein Gas, uns greifen hier russische Bodentruppen an. Bitte bestätigen, Ramstein. Russische Bodentruppen... Die russische Armee sofort Unterstützung. Berichten Augenzeugen von russischen Panzern auf der champs Das war kein Terrorakt. Die Angriffe sollten unsere Verteidigung zerschlagen und eine Invasion vorbereiten. Wir müssen sie mit allem angreifen, was wir haben. Sir, wir haben Kontakt zur Delegation in Hamburg verloren. Metal 01, hier Overlord. Sie werden nach Hamburg umgeleitet. Wir müssen eine hochrangige Geisel retten. Wer ist es? Der Vizepräsident. Kannst unsere Heli ab und keinen juckt? Puh. Das ist einfach weil wir wissen, wir fliegen in ein Kriegsgebiet rein. Ich finde das extrem heftig, ehrlich gesagt. Was soll ich da machen? Oh, das sollte ich machen. Na ja gut, probieren wir es nochmal. Ich würde gerne wissen wo. Okay, ich warte jetzt hier, bis die... ...meinen wir dürfen. Wollte ich sagen. Sieht sogar ganz gut aus. Oh, ich soll einfach meine Fresse. Hi. Na? No. Hallo. Boss sieht, sieht schon heftig aus. mich gab mein eigener panzer überrollt okay schleiche mich mal mehr darüber wow wow tut ich weiß ja, dass ein Panzer beschränkte Sicht hat, aber bitte Ich warte kurz und gehe dann. Ich mach's jetzt. Ich bleibe einfach ein bisschen außen hier. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert. Ehrlich gesagt, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Okay, da müssen wir jetzt hin. Ich mache das super, ne? Von hinten ein bisschen auf. Ich finde das schön, wie die immer so plötzlich aus einer Ecke rauskommen und immer so 20 Stück haben. Wir seht nicht ganz so professionell aus, bin professionell aus beim Zivilschutz jetzt, aber naja. Ihr habt ein bisschen so, boah, ja gut, dann gehen wir halt langsam. Weil, ja, ich bin im Zivilschutz in der Schweiz und wir unterstützen aktuell das Corona-Zentrum in Münchenstein und ich darf da natürlich nicht allzu viel rausgeben. Logischerweise ist ja schließlich volloffiziell und so, ne? Ah, ich treffe nicht. Ähm. Aber ja, wir haben da natürlich schon Schutzanzüge bekommen. Mussten uns immer desinfizieren, sehr regelmäßig. Ja, ich muss einfach bei denen bleiben. Gut, ich bleib hier. Und ja, es war eigentlich recht interessant. Teilweise. Zugegebenermaßen nicht immer, weil es lief halt nicht viel vor allem über die Festtage. Und wir vom Zivilschutz sind halt nicht primär... So, das war Gewalt, das dachte ich schon. Wir vom Zwischen sind nicht primär dabei gewesen, um irgendwie zu sagen, ja wir müssen die Leute testen, wir müssen gucken, dass die ähm, irgendwie alle Abstriche bekommen. so Bei uns war wirklich die Aufgabe primär Zivilschutz, die Leute durchzubegleiten natürlich. Es gab dann Freiwillige, die die entsprechende Ausbildung haben, ITs für die ganzen technischen Sachen, so etwas wie Ärzte oder... Was war es noch? Äh, Physiotherapeuten, die die körperlichen Tests gemacht haben, mit den Leuten unterwegs waren. Und wir vom Zivilschutz waren wirklich nur da, um zu gucken, dass die Leute auch durchkommen. Also irgendwie helfen, wenn die die Treppe hoch müssen. Äh, älteren Menschen vielleicht einen Lift anbieten, fahren wir Rollstuhl fahren. Das war eigentlich unsere Hauptaufgabe da. Und das war dann interessant, wenn vielleicht 100 Leute durchkamen oder so. Vor allem über die Festtage, ich war über Ostern dabei. Ostern kamen dann doch noch 27 Leute oder so in 6 Stunden. Also wir hatten fast schon was zu tun, aber natürlich muss es irgendwie besetzt sein, logischerweise. Weil man kann nicht einfach sagen, oh, jetzt ist Ostern, jetzt machen wir Pause mit Corona. und Man kann auch nicht sagen, oh, jetzt ist Ostern, jetzt holen wir keine Zivilschütze, weil nicht so viel kommen. Irgendwie muss die Position besetzt bleiben. Verstehe ich komplett. Halt einfach nicht das Spannendste dann. Ich lasse gerade irgendwie die Story komplett nebenbei, weil es passiert nicht so viel, muss ich zugeben. Also, es passiert einiges, aber nichts, was man irgendwie sagen könnte. Wieso steht da eine Waffe an der Wand? Ich will die haben. Na gut. Ich finde es schon aber schon gerade heftig, dass wir mit einem Panzer durch ein fucking, äh, mehrstärkiges Gebäude einfach so durchfahren können. Ich sehe ja jetzt gerade zum ersten Mal rechts, dass ich mich überhitzen kann. Und zwar ziemlich schnell, ehrlich gesagt. Ähm... Genau deswegen ja, meinte ich. <lacht> Scheiße. Alles okay? Alles okay? Ist dir gut? Tot, bitte komm Komm schon. Verschwinden die Systeme sind tot. Das war echt verrückt. Ist alles okay? Ja, uns geht's gut. Könnt ihr schießen? Genau deswegen meinte ich. <lacht> 500 Meter, ja das schaffen Ich bin einerseits froh, dass sie ähm, gehört er zu uns? Ja. Also ich finde es einerseits gut, wenn sie sagen, ja geht einen halben Kilometer oder so. Ähm, weil, dann hat man auch ein bisschen so gefühlt, ja, die Stadt ist nicht einfach nur so 10 Meter groß. Finde ich voll legitim. Aber gleichzeitig rennt man halt trotzdem relativ schnell durch, damit es nicht zu langlebig ist. Das ist auch voll okay, ich verstehe das. Weil ich bin ehrlich, mein ich glaube, man läuft ja mit 5 Kilometern pro Stunde ungefähr, wenn man rennt, ein bisschen mehr. Das ist so ein Kilometer in... 6. äh in zwölf Minuten, einen halben Kilometer in 6 Minuten. Und, naja, wenn ich jetzt noch dann denke, wie oft ich schieße und so, es kann sein, dass ich das Zeitgefühl falsch einschätze, aber ich habe das Gefühl, dass ich keine 6 Minuten dran hocke, um das Ziel zu erreichen dann. Was ich, wie gesagt, nicht schlimm finde. Weil sie geben zwar die Ansage, ja ist ein halben Kilometer damit man das Gefühl hat, jo, das ist eine große Stadt oder so, ein großes Gebiet, aber es wird halt nicht so extrem langweilig, weil ich da einfach mal 10 Minuten rumlaufen muss, bis ich da bin. Vor allem mit den Pausen dazwischen wegen dem Kampf. Aber das fühlt sich zumindest nicht so an. Es kann gut sein, dass es trotzdem so ist, aber... Scheiße. Da muss ich rüber. Weg hier. Alter Puffon, wo, wo, wo kommen die ganzen Granaten jetzt plötzlich? Okay, der ist er. sehr gut. Ähm. Da ist noch einer. Nicht mehr. Doch, da ist immer noch. Schön, dass alle so Namen haben der Rhino 2-Schütze heißt einfach Rhino 2-Schütze. Wenigstens Gunner oder so, hätte man dem sagen können, nee, Rhino 2 Schützer, fertig. Der hat keinen Spitznamen verdient. Wieso genau sprengen wir die Tür nochmal auf? Ich glaube, ich habe alle erwischt. Scheiße. Der ist tot, ne? Ja. Nehmt ihm wenigstens die Augenbinde, hab ich, Jungs. Bitte. Ja, das meinte ich wegen Gesichten und so. Man sieht schon recht realistisch aus. Das habe ich, glaube ich, die letzte Folge gesagt oder vorletzte Folge. Du stehst auf allen Abschusslisten schon. Ich kriege dich da auf keinen Fall runter. Das will ich nicht hören. Du schuldest mir noch was wegen Pripyat. Denk daran. Ruhig, Blut. Okay, wir haben den Frachter zu einer Einheit in Busaso, Somalia verfolgt. Gehört einem schmierigen Kerl namens Varabe. Ich habe hier schon alle Hände voll zu tun. Du bist auf dich allein gestellt. Viel Glück. Wie sind die geschützt? Alles zweite Garde. Lokale Schützen bewachen die Anlage. Wir fallen auf wie bunte Hunde. Still und leise läuft er nicht. Dann treten wir eben die Vordertür ein. Nikolai soll seine Leute bereit machen. Okay, und da sind wir wieder. Und wir stürmen einfach direkt im Gebäude, natürlich. Ich weiß gar nicht, wie lange der den Atem anhalten kann. Nicht allzu lang, glaube ich. 10-15 Sekunden vielleicht, was eigentlich nicht so extrem lange ist, merke ich. Ich meine, ich kriege selber nicht extrem viel mehr hin, aber ich bin untrainiert. draufhalten funktioniert auch super so Okay, Runde 2 mit dem Heli. Ich glaube, der lebt einfach immer eine Zeit, bevor sie sagen, ja, der ist jetzt wieder weg. Ist doch, falls er getroffen wird, oder so. Dankeschön. Ja, das war ja klar. Der muss eine riesige Truppe haben, das ist ja nicht... Weil... Also ich meine, der muss eine riesige Truppe haben. Wir haben jetzt locker hunderte ausgeschaltet wahrscheinlich. Und vorhin noch keine Ahnung wie viel mehr. Und irgendwie juckt das den einfach nicht, der schickt einfach noch mehr Leute rein. Ja, ich hab dich gesehen. Oder gespürt, was er gesagt Wir legen los. Ach so. Das hilft vielleicht etwas zu zoomen. Und weg. Ich glaube, zwei oder drei waren noch hier, aber das kann man verkraften. Das ist echt ein schöner Tempel hier, muss ich sagen. Gefällt mir. Hm. Ja, klar. Balkon als ob der einfach auf dem Balkon rumsteht na ah gut das Haus besteht nur aus Balkon muss man dazu noch sagen es hat einen Innenbalkon, einen Außenbalkon und der Rest ist einfach offen schönes Hausdesign aber ja Balkon Hallo. Dürfte ich den nicht töten? Oder bin ich einfach erschossen worden? Kann ja, gut sein, dass ich einfach erschossen wurde, weil er steht empfangen, ich weiß nicht. Ich lasse den mal links liegen jetzt. Du stirbst und du stirbst und ihr stirbt auch alle. Das ist so Ja, ich hätte nicht töten sollen. Ich denke, das war das Problem. Ich wollte ihm nur ins Bein schießen, Mann. So ein Schuss ins Bein, mein Gott. Ich muss dahin kommen, natürlich. Scheiße, ist der groß, wirklich. Ich denke, wirklich, da hat die Wahrheit gesagt, ja. Ich denke auch, dass er nicht gelogen hat. Ich meine, da hat die Hoffnung gesehen, dass er überlebt dabei. Momentan wirklich. Also ich glaube wirklich, dass das die weit war. Autsch. Du Pisser. Ah, da drin war noch mehr. Ich würde einfach kurz hier wegkommen eigentlich gerne. Weil dann haben wir wieder die Zeit erreicht, dass ich beenden sollte. Aber na gut, wir müssen uns zuerst verteidigen. Aber ich denke ich habe die scharfschützen ziemlich alle wegbekommen. das auto brennt das fliegt gleich in die luft vielleicht kommt schon. muss ich mich um den da hinten nicht mehr kümmern darf ich jetzt los da ist noch irgendwas Okay, wir haben dreieinhalb Minuten, das sollte normalerweise nicht so ein Problem werden. Ich habe das Gefühl gehabt bis jetzt mit den Timings, vielleicht ist es wirklich, weil ich da auf easy bin, ähm, dass man genug Zeit hat. Es kann sein, dass wenn ich auf Hard spiele, dass die Zeit dann echt knapp wird, vielleicht mal. Aber solange man dann nicht jetzt nie nicht eine Minute hockt, oh vielleicht kommt noch ein Gegner, vielleicht kommt noch einer, geht es eigentlich voll klar. Habe ich das Gefühl, auf jeden Fall. Los geht's. Und explodiert. Jawohl. Autsch. Äh, ich weiß ja, dass COD recht eine große Auswahl an Maps hat, aber ich habe das Gefühl, die meisten Level, die man hier jetzt schon gesehen hat, kommen irgendwie in einer Form in, im Multiplayer vor. Kann das sein? Ja, ich wollte der Granate wegrennen Ich bleib hier hinten Natürlich läuft Fußball. Hallo. Hallo. Hi. Nein. Ah, ich muss wieder vorne raus. So, hi. Ah okay, die Map ist recht nervig anscheinend. Wenn die so groß ist, ist da halt Potenzial für viele Gegner noch drin. Und das in einem Zeitlimit, das ist echt kacke. Okay, es ist einfach. Oh, wir sind da. Scheiße. Bitte. Ich hätte mich vielleicht erst hinlegen sollen. Egal. Ich finde es schön, wie der sofort sieht, wo die Gegner sind, von wo auch immer er diese Infos hat. Scheiße. Das wäre dann wohl die letzte Chance gewesen. Uns verstecken. Okay, wir rennen den nach, alles klar. Zum einfachsten wahrscheinlich. Da. ich muss sagen man sieht echt gar nichts scheiße aber wir stehen in den flammen wir sind sichtbar Ich muss Nikolai nehmen. Ich dachte, der wird genommen ich muss unterstützen. Gibt es dann noch ein bisschen länger, aber ist okay. Dame Nikolai. Okay, weggenommen. Jetzt wird er genommen natürlich. Oh, okay, wir gucken kurz das Video natürlich, wie es weitergeht. Ich mag das Logo irgendwie. Identifizieren Sie sich. Zugangscode Black Viking, geben Sie mir eine sichere Leitung zu Metal 01. Price, danke für den Tipp wegen Kingfish. Übrigens hat Onkel Sam eine Belohnung auf deinen Kopf ausgesetzt. Die sollen sich hinten anstellen. Volk, Makaros Bombenbauer ist in Paris. Wir müssen handeln, bevor er untertaucht und ich schaffe das nicht. Ich kann nur dir das anvertrauen. Bengacho. Dieser Bastard hat die Massenvernichtungswaffen über Fregator Industries vertrieben. Ich besuche Ihr europäisches Hauptquartier. Französische Sondereinheiten haben Wolk gefunden. Die GIGN hat ihn weit hinter den feindlichen Linien aufgespürt, wird aber festgenagelt. Und wir sollen Sie entnageln? Kümmern Sie sich um das Ziel, aber wir brauchen Wolk lebend. So, und damit beenden wir. Ich gehe kurz was essen und spiele dann weiter. Ich merke gerade, ich dachte, wir sind doch schon nicht so weit. Der Sack ist das dritte Kapitel in Akt 2. Ich will das einfach mal kurz. Also wir haben jetzt schon irgendwie die Hälfte durchfasst. Finde ich super. Kommen wir voran. Ja, 16, wir sind jetzt Kapitel. Ja doch, die Hälfte. Das ist das achte Kapitel, wenn wir das fertig haben. Ne, das neunte Kapitel, wenn wir das fertig haben, sind wir schon über der Hälfte. Ja, ähm... War schon geil, also ich bin immer noch voll begeistert, ich weiß, es klingt voll monoton, aber ich finde eigentlich die Story recht cool erzählt, es ist alles sehr interessant gemacht und ja, ich hoffe mal, das zieht sich ein bisschen weiter und wir können mit MB3 endlich ein bisschen abschließen mit diesem Krieg, weil momentan eskaliert einfach gerade alles, halb Europa wird weggebombt und wegvergiftet und fuck, ich habe langsam mal so ein bisschen neben den Cutscenes nachgedacht und es ist einfach so, wie simpel das einfach wäre, das wirklich so zu machen und Rammstein auch noch, wie nah das eigentlich ist, so auch für uns Schweiz halt. ist Es nicht so weit weg eigentlich, wenn man gesehen hat, ja, wo Zürich und Bern angeschrieben sind. Und sind wir ehrlich, wenn die Russen kommen wird, Amerika nicht sagen, nein, wir bleiben jetzt mal zurück. Nein, Amerika wird da reingehen, das ist klar. Von Das Ganze klar, ist es nur ein fiktives Szenario, aber es gibt schon ein bisschen zu denken irgendwie. Aber naja, ich will euch nicht weiter aufhalten. Wir sind schon bei 40 Minuten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Mein Name ist Adrian, alles Puppen mit Zucker. Cheerio!